Wir markieren uns die Landesrunde dann drauf. Aber ich äh, antrage den Rauch, dass wir mal in der Nähe sind. Und ich würde ja empfehlen, halt genauso dann wieder reinkommen, auch wieder abzuhauen nach Süden. Ähm, dass wir vielleicht auch diese, weißt du, diese östliche Straße, die dann äh, von Süd nach Nord reinführt, dass wir die quasi nutzen, um uns einzunähern, aufpicken. Du nach kannst Süden mir Rauch einfach ein gelben auf der Karte zeigen, was du meinst, weil ich. Äh, ich Gap, tue mir ja? mit den okay. vielen Worten echt schwer. Das ist jetzt aber dramatisch, so habe ich noch gar nicht geredet. Ja, es ist für mich, also wenn ich einfach zwei Stiche sehe, tue ich mir da wesentlich leichter als mit dem Jan und da rein, Süden, da wo das war und dann ich... Okay. Du hast halt äh, Kamera gehabt und ich bin über eine große Insel geflogen, ich habe keine Ahnung, auf was du dich beziehst. Du siehst, du siehst wo meine Route jetzt von deiner ein bisschen abweicht. Ja, okay, Nehme das dachte ich mir, ich war mir aber nicht sicher. Genau, also darfst du den Haken ja. machen, dass wir ja. also, einmal ums, um den Ort herumfliegen ja. jetzt so ein bisschen von dir aus ja. Ja. Ja. Ja. Ja, und dann hinten reinkommen. von Air. Wir werden jetzt in der Nähe, könnt markieren. So. Wir werden ziemlich flach reinkommen, weil noch Dishka's aktiv sind, Dishgar Jeeps und dann nach Süden genauso auf der gelben markierten Linie wieder abhauen. Das ist so verstanden, Red Smoke liegt wieder, wo Red Smoke liegt. Okay. roter Smoke liegt. Die sind wahrscheinlich schon da links. Doch, doch. 11 Uhr müsstest du sehen, hinter dem Ort, 11. siehst du. Ah, okay, die wollen wirklich auf der Nordseite gepickt werden, das ist natürlich ein bisschen ätzend, aber fliegt mal rum. Fliegt man dann schon hin. War ein bisschen Schiss, dass die da <lacht> hochkommen, aber oh, das sehen wir gleich. Das machen die uns schon. Naja. Ah, Immer gleich alles beschweren muss in dem Heli, ne? So, ist da eine, ich sehe da Stromleitungen. Ist da eine LC? Ja, ja, ja links davon. Jetzt halt, oder wo der rote ist. Einmal noch jetzt hier links um die Ecke rum. Also noch vorgehen, vor, vor und dann hinter dem Ecke. Okay, hey, einer Mann zu mir, der Heli landet hier an der Kreuzung. Hier an der Kreuzung? Ja, dann machen wir mal hier an der Kreuzung. Der ja, aber. Eigentlich, ja, das können wir auch um Blick egal. Bring das Ding runter, die können sich auch bewegen. Links ist alles clean. Die Büsche tun uns nicht weh, genau. da. So, um's Wüsste ich jetzt nicht, ob es gegangen wäre. Also mein Blick, ja, sie steigen, sie sitzen alle auf. Hallo. noch. Oi. Die Mini-Gans bewaffnet, ich hätte gerne die mini bewaffnet. Alle drin? Jawohl. Ja. Wir sitzen, ne. Noch nicht. Ne, wir haben noch welche draußen. Du so, kratzern ah, ist ein Da dann ich da hinten sehen. Oha. DMG, DMR. Ja, Wurst, ja. Kohlekraftwerk, Hüll deswegen ist noch nicht aufgesetzt. Hi! Hey. Hätte <lacht> okay. ich ja mal Bescheid Ort, sagen können! Ort sitzt. Ja, du hast ja ne? alle da? Ja. ja. Nein, hab ich dich. Hey, ich hab einen Punktcheck gemacht, da hast du gesagt: raus. Yo, geht klar, Digga, du hey, ich dachte, das geht auch gleich, ich hab ich <lacht> den Punkt gehört? <lacht> okay, klar, okay. du hörst ja, wir können ja hier jetzt hier so reden, okay? ich. Hey. Hast du einen Tod geregelt? Ja. Ähm, wegen dem Anlanden bei Pertlemoan äh, muss ich jetzt selber ein bisschen schauen, wir haben jetzt ja nicht viel aufklären, oh. können, wo wir direkt umgesattelt haben. Mhm. Möglichkeit wäre halt das in den Norden dem kleinen Compound. Das schießt bei ähm, 50 auf uns. Ja, so fahren wir ja ab. Ähm, positiv, also hier wahrscheinlich, eventuell genau. in dem, in dem, zwischen, dem, zwischen den beiden äh, Hügeln. Das wäre halt eine Möglichkeit, von Norden halt reinkommen, euch hier hinten irgendwo rausschmeißen. Kann natürlich sein, dass hier alles feind ist. Die Alternative ja. ist genauso umgekehrt auf der Südseite euch hier reinzusetzen. Ja, positiv. Um, oder eben einfach hier am Strand irgendwo. Ich wollte gerade sagen, weder hier oder hier hinter halt den... Macht. Genau, genau. Hinter der Ortschaft geht nicht, Das ist Stein oder da geht Berg berglos. Also wirklich hier unten, wenn man Okay. Dann schlägt mal das an. 18. Ja. Alles klar, dann kannst du sounds, schon mal auf Westen... Sounds, sounds like a plan. Uh, sehr nuts, findest du mir einfach den... Zeichnest du mir bitte primär sekundär ein und dann kann ja, ich es auf der Karte jetzt. mal anschauen. Ja, Okay. Hm. Ja, was war das? Ja, primär wollte ich tatsächlich sagen, dass wir die SM, ja, die, die SMT jetzt einen erstens einen gerade markiert hat, die hier unten im, im Süden des Berges wahrscheinlich präferieren. Da brauchst du nicht den Bogen rumfliegen, wenn es hier passen sollte. Ja das probier mal, genau. Also direkt an die Spitze, die direkt die Bucht! Zeichne dir gleich noch. Ruhe genau. äh, kann, kann ich hier, ich kann hier Path Magazine machen, ne? aber das sind dann die 30er, ne? Wenn ja, du jetzt mal auf die Karte schaust, das wäre unsere erste Flugroute für die erste so, Landeszone, ja, cool, der Anflug. Das macht's. Ah, okay. Ja, ist drin. Also falls es okay. auf ist, dann kannst du nach Nordesten nämlich einfach durchstarten und rausfliegen. Und dann gucken wir, wie wir die zweite nochmal neu anfliegen, wenn es die erste nicht wird. Müsste alles auch relativ flach sein, wo wir jetzt hier reinkommen. Aber ich war hier gefällt. vorne gleich links vom großen, vom großen Berg hier, genau. Warum wolltest du nicht übers Wasser? Also Scheiß aufs Wasser. Das war das ne Wasser ist dann für die zweite Route, wenn wir von Nord an die nördliche ran wollen. Jetzt wollen wir erstmal die Primary versuchen Distanzenziel? Äh, halber also Kilometer also muss ja, man ist Das muss also massiv Tempo rausnehmen, ne? Du siehst ja da vorne schon, das ja. ist am Ende von der von der Bucht quasi In der Ortschaft sehe ich jetzt erstmal nichts, ich gucke nach links sonst weiter, du siehst es ja vor uns Check. Links sehe ich einzelne Leute auf der Straße beim Leuchtturm ja, da ist eine Patrouille über den Leuchtturm, linke Seite. ist aber ein Stück weg, das sollte safe sein. Und du musst da vorne zwischen die, genau, an den Wald da ein bisschen links noch von der Straße reinschmeißen kannst. Okay, rüstet euch noch mit Sachen ein. Klappt das. Wir haben wir noch, noch eine genug, am, äh, Hubschrauber, ne? genau. Hubschrauber, die brauchen wir, Hubschrauber nicht. Okay, raus, Patsch, Stamm, Raus, raus. mit euch. Heli leer, ab geht's, hoch hoch hoch. Nimm die gleiche Route wieder zu. Ne? Wobei wir können auch noch Ost abhauen, hau noch Ost ab. Sicher, -Ost. Sich. Also, in Südwest. Geht nee, du, du, dass hier. wir in den Wald reinkommen hier, aber Hügel, dass wir schnell in den Wald reinkommen. Genau, wir sollen die Garten oder willst, noch willst du im Cockpit bleiben? Ich würde, ich würde sagen, wir wechseln wieder auf den anderen Heli zurück, der ist viel besser für die Aufklärung als der hier, oder? Ja, frag mal an. Das soll Kjeld ja. sagen, was er braucht. Ja. Fortune von R Frage. Sollen wir wieder auf den Aufklärungsreli wechseln? Ähm, positiv. Ja, bitte. Okay. Wir sollen wechseln, also zieh uns einfach aus. hier. Blick weiter nach Osten, dann Straight süd, dann kommen wir auch gut durch. Ich möchte hier oben gerne immer die gleiche Route mehrfach fliegen. Check. Und dann kriegen die Gegner das mit. Das ist eben eine awkward Anfliegerüte. Ich kann mir aber nie merken, wo man reinkommt und wo man dann landet. Ja, muss es ja nicht schön machen, das Ganze. Ja, fühlmäßig war der andere, der drüben war ja auch noch ganz gut bei da dann müssen wir, glaube ich, auch nicht viel tun. Hier ganz, ganz, du kannst ja schon mal den Motor anlassen, ich gehe noch ganz kurz zu der Kiste, ich bin neugierig, ob das nämlich eine Multikiste für den Heli ist, theoretisch. Die eine, die ich da entdeckt habe. Machen wir gleich mal. Lass die Mauer in Ruhe. Ui, ui, ui, Guck mal da rechts vorne. Ja, ja das das war knapp. Ich dachte, die wären nämlich so flach und dann lasse ich auch so, oh, ach nee, die hätte ich sogar kissen können. Uh -huh.